Willkommen Reisende, wir befinden uns hier bei No Man's Sky. Ich habe den Planeten gewechselt. Das Portal hier ist gerade. Ich habe schon das, was wir letztes Mal hatten, den Boden und die Wand, eingezogen. Bis oben. Jetzt wollen wir für die Portalseite ein Dach machen. Dafür nehmen wir als Orientierungshilfe... Die Wand. Es ist nur die Frage, welches Dach nehmen wir? Weil Dachplatte. Wie sieht die denn aus? Eine Schräge. Okay. Das hier auch. Dachplatte, ja, gibt's. Das wäre ja außen gut. Innen vielleicht ein Ausguck. Ein richtig flaches Dach gibt's nicht. Nein, nur so ein hohes. Hm. Dachaufsatz. Der wäre ja für die Mitte gut. Aber was? Ein Hochdach? Hochdach mit Licht. Ist das denn auf allen vier Seiten? Ja. Ha. dann. Mhm. eine schräge welcher Höhe sind wir denn jetzt hier der Höhe das machen wir so da dann Das dran. Wir müssen mal probieren, ob wir oben drüber kommen. So. In der Mitte wollten wir. Ja, das ist doof. Das geht. Wir könnten das hier in der Mitte... Ah, genau. Jetzt ist doch aber auf der Seite offen, oder nicht? So. Ah, das geht dann nicht. Okay. Aber wir können so machen. Und so. Ja Gott, warum ist das? orange Welche Farbe haben die Dinger denn? So, erstmal die Farbe anpassen. ich haben mal gar nicht. So, welche hatten die? Auch nicht die richtige Farbe. So. Wir hatten noch hier eine... Da. Dachschräge. Kann man damit... Oh, uh, ja, kann man. Warte, welche Farbe ah, haben die? Ah, die haben jetzt hier... Ja Gott, warum ist da ein Platz zwischen? Okay, das geht nicht. Dann müssen wir... Können wir mit der nach unten bauen? Die sind wenigstens verbunden. Aber das Gebäude ja viel zu klein. Also das kommt wieder weg. Was für ein Scheiß! Ach, die hüpfen mir in einer Tour rum. Schön gewundert was hier so ein krach macht also so dann kommt das dahin dann kommt da so eine schräge hin aber nach unten so genau dann so das ist ja jetzt etwas komplex zu bauen nein Dach ja genau so alles ja, ist auch cool Also irgendwie glaube ich, wir sollten uns vielleicht oben drauf stellen. Hm. So. Viel einfacher. Wie weit eigentlich? Hm. Das war irgendwie ein zu viel, oder? Ja. Nee. Hä? So. Müssen wir nochmal gucken. Das Ding ist hinten offen. Also kommt das weg und das wird dupliziert. Und hier dran gesetzt. So. Gucken. Das könnten wir eigentlich hier auch nochmal einmal Ach nee, da geht das nicht. Da fehlt ein. Aber warte mal, hier ist eine Treppe in dem Ding schon wieder. Es geht ja eh noch bis hier hoch, also müssen wir einmal ins Gebäude gucken. Also hier ist eine Treppe. So. Aber wir können jetzt aber hier keine Biokuppel dran bauen. Eigentlich die Treppe hier reinbauen. Müssen wir aber hier noch einen hinsetzen. Also. Treppe. Da. Das geht nämlich nicht, weil hier keiner drauf steht. So. Kommt da einer hin? Treppe. Hm, da war es doch eben. Ja, Gott, war doch. Geht doch. So. dann geht die Treppe star also müssen wir den hier dann breit bauen so und hier können wir dann warte, die ist da so nein so so kann man da dann durchgucken nein Okay. So. sollten wir den da duplizieren wir können den hier dran setzen und zwar so soweit können den dahin und dahin können den gar nicht bis nach ganz vorne, dann hat es Dach ein Loch. Also der muss weg. ein Ah. Aber wir können mit denen abschließen. So. Also der da weg. Der dahin. Ja, das ist doch cool. So Dann da noch einer hin. Das duplizieren. Erst das da entfernen. Jetzt duplizieren. So. Jetzt haben wir ja genau also das Dach ist gleich fertig das wird dupliziert so können wir das Dach zumachen so, jetzt haben wir auf der Portalseite ein Dach So. Mal, mal jetzt mal hier... Bäh, von der Seite gucken. So? Oder ja auch. Ja, da winden auch, oder? So. So. So. Jetzt können wir da schön reingucken. Und vor allem, man kann auch gut rausgucken. Hat ein bisschen Tageslicht. Also. Da, da. Da. So. Dann haben wir jetzt, also die Wand kommt gleich wieder weg logischerweise. Das war ein schönes Dach und zwar bis hier. Und dann gehen wir mal eine Etage mit runter bis noch da. Da kommen dann noch Deckenleuchten hin. So, jetzt wollen wir mal schauen. Können wir dann jetzt dann gleich mehrere Etagen einziehen. Das ist wunderbar. Und zwar werden wir... Ja. Also andere Leute sollen natürlich da auch hinkommen irgendwie. Es also kommt vorne eine Tür hin. Und Landeplätze kommen oben aufs Dach. Wo wir immer noch nicht wissen, wie wir hochkommen. Also von unten werden wir dann mit dem Teleporter hochkommen. Da wollen wir noch nicht wissen, wo wir den hinstellen. Also wir könnten... Ja. Hm. Irgendwie muss man ja jetzt hier wieder rauskommen. wir hier eine Tür hin machen. Brauchen wir dann eine? Ist natürlich leicht doof. wenn wir das hier machen? Wie viele Treppen brauchen wir da denn? Ja, hat natürlich dieselbe Steigung, also Neigung wie die Treppe. Hm. Aber wir könnten ja natürlich bis runter ins Gebäude führen lassen, wenn wir hier noch einen Würfel hinbauen. Dann die Treppe zwischen zwei Wänden verstecken. Ja, das hört sich ja voll gut an. So, also, das kommt weg, das kommt weg und die Tür kommt weg. Der wird dupliziert und zwar noch hier. So. Das kommt da nicht. Warte mal. Den will er auch immer nur in eine Richtung bauen. will er dahin bauen zeitlich aber nicht... Ah, Kannst mal sehen so Öppe. geht nicht keine tür So So, Treppe. So. Da kommt dann eine Wand hin. Gucken. Müsste von der Bodenplatte her ja funktionieren. Also, wir nehmen. Was haben wir hier für eine Bodenplatte liegen? Eine große und da auch. Also irgendwie eine. Tür. Hier, die. Die. Aber die hat kein Fenster. Die hat wenigstens. So. So. Aber es wäre ja eigentlich eine Außentür. Und wenn wir da erst noch... Ja, das geht nicht. Hm. Also eine Wand kurze Wand na hm. egal gehen erstmal hoch so hier könnte man noch noch sonst vorulen eine Biokuppel auch eine Biokuppel noch eine Biokuppel. Ah, da können wir nirgends anpflanzen, haben keinen Strom. Was zum. Ja, der Trick war ja cool. So. So oben drauf. Die Treppe ist genau da, wo ich stehe. Muss aber da auch eine hin. Haben ja gerade gesehen, dass ich einfach gegen die Decke gelaufen bin. So. Warte mal. Willt er Würfel? Nein eine Treppe. Nee, doch viel. Ah. So. So. Und jetzt eine Treppe. So. So. Boden. So. der ist jetzt nur einen breit, den machen wir zwei breit so, zwei breit und zwar ja Da fehlt einer. So, ich muss da erstmal hier die Tür weg. So, so. Ach, guck mal, das ist da oben. So eine Bodenplatte? Dann muss ich hier noch ein Würfelraum hin. So. So. da hinten auch noch. So. Ja, jetzt wäre hier natürlich eine Tür gut. Tür, Tür, Tür. Ja. Ist ja nur damit, nur mit der Baukamera rauskommen. So. Dann kommen jetzt. Wo bauen wir? Hm. Also die Biokuppeln reichen müssen. Das heißt auf die Seite. Muss noch einer. So. Da bauen wir ja normale Decke rein. So. Und hier oben dann Flugfelder. Müssen noch mal sehen. Wo so bauen wir die? Vielleicht direkt, wie weit geht denn das noch? Außerhalb des Gebäudes? So, ne? So. Ja, hier. Drüben auch. So. So. Dann kommt da ein Glasdach drüber. Nein, daneben. Hier oder? Ja, machen wir mal. Hm, warte mal. Aha. Alle die falsche Farbe. So. So. So. Warte mal gucken. Hey, wie nicht zum Duplizieren. Wieso also kann ich die nicht duplizieren? Also müssen... Da die Wand hinbauen. Hm. Nichts zu duplizieren, sagt er. So... Wie gesagt, das ist nur eine Orientierungshilfe. Wo muss man denn? Oh. So. So. Nee, oder? So. so. Dächer. Mm. So. Keine Farbe ausgewählt. Hm. So. Können wir gleich wieder entfernen. Wir müssen noch einmal hier rüberkommen. Sieht aber jetzt nicht so aus. Hey, da schließt es ab. Hier nicht. Okay. Ja, kann auch nicht ne? Ich habe die Wand falsch gebaut. No. Oh, also. Vielleicht muss die Wand rüber. Ein ganzes Feld. Da muss den. So. Jetzt aber, oder? Was zum Henker? Ah ja, genau. Nee, hä? Doch so, jetzt hier eben irgendwo eine Wand, da eine Decke. Also Lass mich da noch einen draufsetzen. So. Und wer ist nochmal? Objekt zu nah. Ist hier zu nah. So. Was zum Henker soll das denn jetzt? Cool, jetzt die Deckenplatte hier drin. So. Also nochmal probieren. So. Oh nein, Baukamera oh, an. So. Wo haben wir die Bodenplatte jetzt gebaut? Da. Mitten im Dach. So. Müssen noch ein Stück rüber. Aber es geht doch gar nicht. Ah. Seltsam. Weil hier ist auch eine Lücke. Hatten das da drüben geklappt? Ah, da haben wir keine Würfel hingebaut, also zumindest nicht. Also oben nicht. Ha. So, dann kommt der Würfel mal kurz weg. Aber wir können da nicht. Es ist ja nicht viel, das fehlt. Ja, gut, wir müssen das so machen. Also, die kommen wieder aus dem Gebäude raus, so. Ja, dann müssen wir. Wir haben auch keinen Nun Schräge. Dachlatte. Aha. Hm. So hängt das alles im Gebäude. Hm. Ja. Aber von der Seite hier wird es auch nicht funktionieren, oder? Nö. Nee. Oder? Wenn ich das da mache. So. Mal gucken ja nee die gucken dann in den Würfeln raus und weiter drüben ist er auch nicht oder na ja, jetzt der Abstand ja noch größer. Zwar hier hinten nicht, weil er zur Hälfte in der Decke steckt, aber das ist ja doof. Müssen wir doch von der Seite hier machen. Super, wo habe ich die jetzt hingesetzt? Ich habe was platziert. Ah, da hinten. So. Also. So, die nehmen wir gleich wieder weg. So, zwei. Die kommen wieder weg. So. Dann müssen wir es jetzt so machen. Und vorne brauchen wir die anderen Dächer. Kommen hier die beiden hin. So. Dann hinten jetzt die einmal so. Schade, dass es keine Doppeltür gibt. Oh, naja. So. Jetzt ja, ist die Frage, welches Flugfeld eigentlich hatte ich gedacht. Ja, ich stehe super doof. Wir bauen ein paar von denen so. Und dann. Boah, wir sind viel zu tief. sind wir so tief So. Nein. So hatte ich gedacht. Davon bauen wir uns hier mehrere hin. Hm. nur sehen, kommt man da gut raus dann oder müssen wir da echt eine. Ah, wir können die einbauen. Das ist doch schön. So. Wir gehen mal oben drüber. So. Ah, wunderbar, kommen wir rein. Das ist cool. Das Ding steht jetzt logischerweise zu nah, aber ich wollte nur verdeutlichen, wie wir uns die hier, hier hinstellen wollen da wir jetzt draußen sind, können wir auch weiterbauen das werde ich euch das werden wir dann gleich in der, also morgen oder in der nächsten Folge alles erledigen man habt schon gesehen soll die so in den Fußboden einlassen dass man nur das coole Muster sieht und dann müssen wir ja noch die Wände, also die provisorischen die kommen ja wieder weg und dann müssen wir noch. Ups. Hier Wände, Etagen und alles. Tür, damit alle anderen auch rein können, die rein wollen. Strom müssen wir noch suchen. Aber ah, wir haben schon gut, was ich schafft. Die provisorischen Türen kommen natürlich auch wieder weg. sieht auf den Anfang schon nicht schlecht aus. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpasst wollt, gerne abonnieren oder liken. Und sonst bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.